So, Irgendwer muss was sagen. 3, 2, 1, los! Okay, bitte nochmal an, das muss ich auch nicht mitmachen. <lacht> ja, die Evelyn war aber ziemlich gleichzeitig. Endergebnis: schnellster 7 Sekunden, langsamster aufgrund technischer Probleme mit 20 Sekunden. Fertig.